Ist gut. Willkommen zurück. Jetzt sie. So mir ist kalt in der Z kalt im Zimmer, einen Benchmark zu starten. Was ist Ding? Mir ist kalt, also mache ich, drehe ich meine Grafikkarte jetzt auf Maximum. Mhm. Was, was machen Sachen? Ah, da ist Vollmark. Was machen Sachen? Sachen machen Sachen. Kennst du das Meme nicht? Ja doch. Ich habe Ich hab, zwei, ich hab das machen Sachen. geantwortet. Ähm, ja, weiter geht's. Weiter geht's im Wald. Wir sind im Wald. Jo, ihr, ihr seid im dunklen, nebligen Wald, um euch rum sind. Versteht cool. Schatten, mittlerweile wisst ihr, dass ihr. Ist das sehr neblig in dem Wald? Was? Was? Ist das sehr neblig in dem Wald? <lacht> es ist extrem ist neblig, neblig im Wald. Aha. Ihr seht, wenn es hochkommt, 30 cm von euch weg. Dinge. Also, bis auf den Zauberer, der sieht nichts. Sieht, wenn es hochkommt, kommt, zwei Zentimeter vor, äh, vor ihm. Nee, nicht mal das. Der sieht weiß. <lacht> ich bin mittlerweile ein ein sehr schlauer Zauberer. Ich sehe nämlich nichts mehr. Okay. So, ich glaube, Zauberern. Also wenn ich, wenn ich jetzt fragen würde, was sehen wir, das ist so ein bisschen... Aber was passiert? Ja, ihr lauft weiter durch den Wald. Punkt. Okay. Erstmal. Das tun wir. Ich laufe weiter durch den Wald. ja Ich gucke, ob Dinge passieren. Es passieren Dinge. Ihr hört von irgendwo ein Brüllen, das selbst dafür, wo ihr seid, ungewöhnlich laut und aggressiv klingt. Und erschreckend humanoid. Okay. Okay. Ich versuche in die Richtung zu schauen. Das ist Nebel. Kann ich die Richtung ausmachen, aus der das herkam? Kann ich irgendwie. Würfel auf Wahrnehmung. wenn ich versuchen, irgendwie kann ich gar nicht gucken, wissen, wo es hergekommen ist. habe ich auf jeden Fall geschafft. Brauche ich gar nicht nachgucken. Okay, du hast geschafft? habe ich geschafft, Haus hoch. Es kommt von rechts. Okay, ich gucke nach rechts. Da steht ein... Gut, es, ja. du siehst... Den. Was sehe ich? Es kam Nebel. Durch das, das kann nicht durch. Nebel. Haben wir schon ab, und zu hier gesehen? Hm. Hat ich für beobachte ein Gerücht. den Nebel. Ja, Der Nebel beobachtet zurück. Wenn du genau darauf achtest, siehst du, dass da in den Pflanzen am Boden ja Pfad ist es nicht zu nennen, aber es scheint mal irgendwer da lang gelaufen zu sein. Die sind glatt plattgetre getreten und das ich sag ist den, ungewöhnlich. Ich sag den anderen: schaut mal hierher, da ist jemand dran da gelaufen. Das ist ein Pfad. Jetzt sollten wir dem mal folgen. Wo ist ein Pfad? Morg, guck mal, da ist ein Pfad. Ich zeig auf also, den Pfad, wenn ich sehe. <lacht> ich sehe nichts. Du siehst weiß. Du hast Punkt genau den rausgesucht mm. der gar nicht sehen kann. War Absicht. Mock sagt mal den anderen, dass zeigt den anderen mal den Pfad. Einfach locker einfach auf dich zu schießen. Ähm ey, hier, hier, ich zeig den anderen den Pfad hier. Schaut mal Leute, hier der Pfad. Vielleicht sollten wir die mal folgen. Das sieht ganz gut aus. Das ist das einzige, was wir hier sehen können. Vielleicht sollte man das mal... Oh Gott. Entschuldigung, ich war gerade von Bildern abgelenkt. Okay, ich folge dem Pfad. Du folgst dem Pfad. Kommt der Rest mit, bevor ihr die den Augen verliert? Ich glaube ja. Macht glaube ich Sinn. Gut. Ja. Ihr lasst ihn auch zurück. <lacht> Nach einer kurzen ja, ich Weile... folge den Geräusch. Mit. Also ich finde der Nebel ein bisschen mhm. lichter und ihr seht ja so einen kleinen Teichsee Sie Musik. sieht. Musik Irgendwie eklig aus. Könnte passen. Äh, sieht aus, als hätte jemand so eine Art sehr, sehr provisorisches Lager aufgeschlagen. Sieht fast aus wie bei Sansi im Wagen. Das ist ja provisorisch. Primitiv, Entschuldigung. Ey. <lacht> sieht fast aus wie bei Sansi im Wagen. Warte, kommt jetzt der Ohr, bekommt jetzt wieder der Gob Go Goblin? <lacht> Nein, ihr habt doch keine 100 gewürfelt. <lacht> dö, dö, dö. Nee. Epische Boss. Aber ihr, aber ihr seht. Ihr seht was Großes. Ihr könnt es nicht genau erkennen, weil es immer noch sehr neblig ist, aber es kniet irgendwas sehr Großes am Wasser. Also doch, der Goblin. Der war nicht sonderlich groß. Hast du nie nach der Größe gefragt? Ich hab mich zum Runter gebeugt. <lacht> Wer weiß, mit welchem Teil von Indogene du? <lacht> <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, er ist, er ist tatsächlich sehr klein gewesen. <lacht> so ein fucking Goblin, natürlich das ist auch klein. <lacht> okay, ähm, ich, ich, ich, ich würde mal auf Wahrnehmung würfeln, ob ich mal gucke, ich mal... Ich schau mir das mal genauer an. Was da sehe. Gut, Nä Näherst ja, du das dich oder bleibst du Ich näher mich nicht, ich gucke von der Entfernung an. Ähm, ja, wahrnehmen. Nee, ich. gerade so nicht. gerade so nicht okay. geschafft. Okay, gut. Du siehst auf jeden Fall, du schätzt das, diesen Schatten, dieses. Ding auf. um die drei Meter. Oha. Und es riecht sehr, sehr unangenehm. Was? Ich, te nach was ich, teile, das genau den, ich teile das den anderen kannst nicht mit. Ich würde sagen, es riecht irgendwie so leicht süßlich. Ich teile exakt mm. das den anderen mit. Asiatisch. Du ja, bist das auch. Es riecht nach Süßsauer, Ente. Es <lacht> ist keine kein, Ente. Kein, kein Rassismus hier. Wieso Rassismus? Das ist Es so. ist Fakt, dass es in Asien Ente Süßsauer gibt. Will jemand hier vielleicht auch nochmal Wahrnehmung würfeln oder das sich genauer angucken? Ja, also einer will auf jeden Fall Wahrnehmung würfeln. Also morgens wird vielleicht mal Wahrnehmung überführen. Wie sieht er was? Ich kann er meinen Schädel gucken lassen? Oh Mensch, das Ding scheint euch irgendwie gehört oder was auch immer zu haben und steht <lacht> langsam auf. Sehr, kann sich, sehr, sehr kann sich mein Fuchs wieder, kann sich mein Fuchs wieder bewegen oder muss ich den noch Nö. abhalten der und hat ablegen? Eine, der hatte eine schöne saftige Hunde auf dem Tierbefehl. Der bewegt sich gar nicht. Der will eher von dir abhauen. Okay. Hm. Oh, ich halte mich eher zurück und fahre ich vielleicht leicht zurück. Gut, okay. Ihr habt jetzt noch eine Aktion, dann fängt ein Kampf an. Sage ich euch jetzt gerade mal. Ähm... Ich ziehe meine Waffe. Wobei habe ich, ich die schon eingesteckt. Ich leg meinen Fuchs ab. Alles klar. Kann ich, kann ich auch für Magie zu sehen? Das, du siehst schon keine Magie mehr, du siehst einfach nichts mehr. Ihr seht das hier. Also die meisten von euch. Drei von vier sehen das hier. Okay. Ich ziehe mal... Ich, ich, ich zieh meinen das ist durch. eine sehr ergonomische Position für Hände. Ich zieh meinen durchaus aus, aus da dem... Da sind auch Hände an Orten, an denen keine Hände sein sollten. Meine ich ja damit. Die, diese Waffe wird auch von der Hand gehalten. Ich ziehe mein, zieh meinen zweiten ja, durch aus dem Inventar, ich, ich, ja, ich habe beide durch in der Hand, mache mich kampfbereit. Alles klar, gut. Nein, äh, nee, ich lasse den einen durch im Inventar, ich ziehe den, zieh den, ja, den den, durch, den, ja, kräftigen durch. In den einen in einer Hand habe ich meinen normalen durch, in der anderen Hand habe ich den, die Schwingklinge. Das habe ich gemacht. Haben so Sie oder so die Axt in der Hand? Ich mache mich kampfbereit. Bin okay. Ich bin gespannt. Mein... Was jetzt passiert. In... dir? kopfbreit. Tut der Rest noch irgendwas? Ähm, ähm, ich. Nein, ich äh, versuche niemanden abzuschießen, sonst töte ich nur, nur uns alle. Warum? Ich bin blind. Du kannst versuchen, du wirst irgendwas treffen. Feuerball, Zwergi, tot, ups. Morg, ich dreh dich in die Richtung zu dem. Du wirst treffen. Das ist dann wie mit äh, General Mustang in Full Metal Alchemist am Ende. <lacht> nee, der hat tatsächlich. Hat er nicht mal gehört? So, also jetzt Kampf, Modi. Nee, der hat. Äh, der hat die. Der Sniper hat ihm dann Befehle zugerufen, in welche Richtung er äh, schießen muss. Ach, das meinst du, ja, okay. jetzt, let's go. Ja, gut, ihr macht euch jetzt erstmal eure. Initiative, ihr wisst ja wie, er ist auf jeden Fall nach euch dran, er ist langsamer. Wie? Machen wir das? Ja, was war's nochmal? Ihr würfelt die Initiative, einigt euch drauf, welchen Würfel ihr benutzen wollt. Äh. Ja, nehmen 100er. Da muss ich nichts ändern. Oh, habe ich eine Initiative wert? Nein, das ihr würfelt die Würfel. Initiative, habe ich doch jetzt 30 mal gesagt. Aha, okay. Dann 100, dann das passt beide. das. Hat jetzt jeder gewürfelt? Sieht so aus. Der Gegner fehlt noch. Er ist, er ist nach euch dran, habe ich euch doch gesagt. Ach so, na dann. Okay, die Reihenfolge haben wir jetzt. Dann bin ich wohl der ja. Erste. Gut, dann ziehe ich euch gerade noch ein ja. paar Charaktere drauf. Und dann könnt ihr schon anfangen. Moment. Ewisch, Kampfmusik spielt schon. Ja, das ist das ist gut jetzt muss, Kampf, jetzt muss der Kampf noch jetzt muss jetzt der Kampf noch starten musste oh, ich noch starten ich mache mich, Kampf mach mich kampfbereit ich habe meine waffen mein zwei klingen alles klar ihr einigt euch drauf, wer von euch welcher charakter ist er ist der große äh. Ich bin, ich bin der mit dem. Die richtige Richtung zu ich, bin, ich bin der hier mit ich dem. Ich weiß nicht, dass er eine Todeskralle ist. Ich bin der lange mit den grauen ich Haaren. Ich habe nur irgendwas. Ich nur irgendwas rausgesucht, was grob aussieht. Kann, den... kann, kann ich den? Nicht mehr reden. Ich kann nicht bewegen. Ich habe den. Ich habe schon den mit dem. Mit Kannst du lang... mir, auch... mir aus auch die Größe haben? Ups. Ich bin einer mit dem Schwert. Ich bin der mit dem Schwert. Das Schwert, das, das habe ich. Ja, das. Hab ich im Inventar. Ich gucke auf jeden Fall in hinzu. seine Richtung, weil er mich dahin gedreht hat. Kannst du den für mich benutzbar machen? Äh, ja, Moment, ich gebe euch einfach mal jedem einen frei. Ach, Quatsch. Ich gebe ich geb euch einfach alle frei, Moment. Ohne Option. Ja, ist, denke ich, einfacher. Ah, kann ich nicht. Ah, schade, kann ich nicht. Äh, kontrolliert von... Ja, sehr epischer Kampf. Ja, tut, tut mir leid, ich hab die dinger jetzt nicht vorbereitet gehabt ich kann keinen bewegen doch müsstest du jetzt ich kann die echse bewegen hier ja. okay von mir aus nehme ich halt den ja ich denke okay wir stehen jetzt hier so ungefähr oder wie stehen wir Ihr steht von dem Ganzen entfernt, ein Feld, sagen wir mal, zwei, ein Feld ist ein halber Meter. Punkt. Dann habt ihr auch die Reichweiten von eurer Waffe. Ende. Ein Feld halber Meter, okay. Ein Feld halber Meter. Äh, so, also, drei, vier, fünf, sechs. Das trifft ja schon fast. Das ist ja... Ja, du hast eine Waffe mit hoher Reichweite. Punkt. Mit trotzdem außer Reichweite. Na dann würde ich mal be behaupten will, was hat der vogel überhaupt ja, du bist als erster dran waffe, ja was war diese was soll diese waffe sein lanze oder was hat der gegner es Langer wirkt starb. wie eine art äh, scharfe es sieht scharf aus wahrscheinlich ein speer ah. scharfer stock so wow. der erste soll kämpfen also Sansi. jo ja. Kämpfen ist nicht, weil ich muss mich erst darauf zubewegen. Dann tu es. Du, du, du, du, Na, du hast... Oder? Ähm, Was sagst du, Mordi? Ich würde sagen, äh, Bewegungsreichweite ist... Äh, Geschicklichkeit durch zehn Felder. Hast du dich bewegen. Mhm. Das ist 5 Meter. Und geil, hier kann man ja wirklich mit den Dingern machen. Da kann ich beim nächsten ja. Mal draufhauen. Ja. Gut, hab mich Kannst bewegt. Du. Der nächste. Okay. Um, ich würde einen Feuerball schießen. In die Richtung, wo ich er jetzt. Die drauf. Man mich gedreht hat. Oh nein. Oh Gott, wir werden alle sterben. Das. das kann nicht so schief gehen. Zu viel, ich habe 36 Leben. Wenn ich ihn abbekomme, passiert's halt. So, let's go. Mach es einfach. Ja, du weißt ah, auch, jetzt macht mein PC langsam richtig schön warm, so mag ich das. Hast du es geschafft? <lacht> ja, natürlich spüre ich es geschafft. Alles klar, dann würfeln wir mal ein schweres Geschicklichkeit, ob du ihn auch triffst. Geschicklichkeit? Du siehst ihn nicht, du hast mich blind geschossen. Ja, aber man also hat Du hast nur in die richtige Richtung gedreht. Richtung gedreht. Ja, ich weiß. Und du hast trotzdem blind geschossen. Ja, sch schwer, schweres Geschick, weil du in die richtige Richtung gedreht worden bist und er ein sehr großes Ziel ist. Deshalb nur schwer und nicht extrem. Ich würde sagen, dass es ist geschafft. Ui. Das sind die 20. Was? Oh. Mein Gott. Also, 100 bitte. <lacht> hey, ist sogar, ist sogar der Spieler ist blind. <lacht> das ist ganz knapp nicht geklappt. Ja, dann fliegt er an einen Baum. Es macht... Gut das, was wir schon und... so diese ganze Zeit machen wollten. Ja. <lacht> Weil das Au sind. Ja. Außerdem verlierst du, äh, Feuerball ist wie viel... Oh, nach ja. Mock bin ich ist dran. Feuerball zu schreiben oder was? Ach nein, ganz oben. Du verlierst 2kp. Ist, ja, ist halt so. Temporär. Ja, natürlich. Ja. Gut, ähm, dann bin Sonst ich wohl dran. Ich ja. begebe mich 6 Meter nach vorne. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stehe jetzt noch vor. so ungefähr. Du kannst ich... ihn angreifen. Du hast einen Angriff pro Runde und eine Bewegung. Und eine Aktion. Äh, ich gehe auch nach Spannung. Alles klar. Wenn mhm. sich keiner zu entscheidet, anzugreifen, trotz hoher Reichweite. Ja, ich war trotzdem außer Reichweite. Ich musste irgendwie... Hast du eine Reichweite von wie viel? Fünf Metern? Ja, ich war sechs Meter entfernt. Hm. Ach so. <lacht> ich dachte, ja. du gehst sechs Meter. Okay, entschuldige. Ich bin 6 Meter gewesen, ich bin jetzt bei ihm. Ähm... Ich war 6 Meter entfernt, ich bin 6 Meter gegangen, ich bin jetzt ja, bei dir. Du, du darfst aber nach deiner Bewegung immer noch angreifen und eine Aktion durchführen. Ja, bei mir hat es dafür nicht gereicht, weil, äh, weil ich immer noch knapp anderthalb Meter weg bin. Das, krieg, das ist selbst mit okay, der Angst scheiße. Das habe ich nicht gewusst, dass ich angreifen kann, deswegen habe ich es nicht getan. Ich habe also. das jetzt, glaube ich, glaub ich dreimal hintereinander gesagt. Das ist dreimal hintereinander nicht angekommen bei mir. Gut, das ist so, Nur dieses eine Mal. Ähm, vielleicht war die Musik zu laut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dann, Was hat er gesagt? Ich kann dich nicht hören. Das ist zu hell. Äh, ist ja, habe ich geschafft? <lacht> Mit meinem Durchgreifen ich an. Habe ich geschafft? Ähm, Alles klar. Er versucht auszuweichen. Kann im Nebel anscheinend sehen? Äh, ich glaube, aber das schafft er nicht, oder? 20. Oh, doch, das schafft er. Oha. Gut. Es ist zwar nicht schnell, aber anscheinend geschickt. Es formt seinen Körper so ein bisschen. Sonst passiert nichts. Ja, ey, ey, ey, ey das Gott, ich hasse dich. <lacht> gut, der nächste. Bewegt hast du dich schon. Also. Meine Internetverbindung in letzter Zeit ist echt. Ich mache mich bereit. Er macht sich bereit, okay. Macht sich bereit, dann darf mein großer Klumpen angreifen. Hat eine Waffe Klumpen, mit höherer Reichweite. Er würde tatsächlich sagen, angreifen. Wahrscheinlich weil größte Gefahr 29. Er würde treffen. Sagen äh, sie, Konter Konnte mit Waffe, ja, mach. Sagen hat das dich getötet. wahrscheinlich. Also. Oh, es war, äh, ich hab 80 auf Konter mit Waffe. Oh. Also knapp okay. passt. Gut, dann gucke ich kurz nach, was er macht. An Schaden. Dann also, sie tötet ich das. Ich mach, das ist Das ja, macht also gar keinen Schaden. Nein. Also, es ist ja trotzdem. Konter heißt ja nicht, dass du nichts abbekommst. Achso, du, du hast. Oder? Ich hab, Konter, ich hab den Konter geschafft. Ich habe den Konter geschafft. Achso, dann kriegt er halben Waffenschaden von dir. Dann greift noch so einmal ein 12 Na dann. Ich mach trotzdem mal sicherheitshalber die Waffe auf. Dann kriegt dann er dann drei dann. Schaden. Und der fällt oben, weil er getroffen wurde. Ja. Nicht? Hat er nicht 9 HP wie der andere Gegner? Der andere war ein alter Mann mit einem Bein. Was glaubst du, wie viele HP der hatte? Das hier, ist, das hier ist ein Klumpen aus Leichenteilen. Was glaubst du, wie viel HP der hat? Körperklaus, bist du es? Das sind alle tot. Also Körperklaus ist eine Leiche, zu, Mordi, denk doch mal mit. Körperklaus ist erwachsen geworden. <lacht> ich Mordi. erinnere daran, Untote haben so viele Lebenspunkte, wie sie Leben hatten. Nur ich bin ein großer Kinder, und der ist. Und dieser Typ ist sehr viele Tote. Gut. Ja, und, Drei aber Punkte nicht alle davon. Auch wenn keiner auf mein eingegangen aber ist. 40. Ich bin ein großer Fan. Grüße gehen raus. Ich ja. ein Bein von einem Toten so viel Lebenspunkte hat wie ein Herz oder ein Kopf. Doch, klar. <lacht> <lacht> also. Ja, er hat Schaden bekommen. Ganz genau. Dann bin ich jetzt auch wieder dran. Dann bist du auch wieder dran. Dann darfst du angreifen. Dann knöppel ich mal. Oh, passt, Axt. Und... Großer Gegner, macht nichts Großes. Also... Nein! Den kriegt hat dann nope. den Krieg ab. <lacht> Zehn Schaden. Zehn Schaden, okay. Tja. Wer war jetzt dran? ist, war... Next? Ich war nach, wem man das noch dran. Äh, Morg morgen war dran. Äh, ja, ich überlege, was ich machen soll. Hey, steht ich noch Veraisung Kannst versuchen, es ist immerhin sehr neblig, könnte effektiv sein. Mockwürfel. Ja, ich muss das immer eingeben. Ich habe ja Bonis aufgeführt, alles. Das funktioniert ja sogar. Ich, ich heiz' gerade wirklich mit meinem PC. <lacht> <lacht> <lacht> hm? Hat geklappt. Ja, dann dein kein schwerer Geschick. Ich habe Angst davor, weil ich ehrlich bin. Ah, hat nicht geklappt. Recht. Hat, hat nicht. Es geklappt. geklappt oder nicht? Ja. Oh, dann? Auf deinen blanken Geschicklichkeitswert? Wirklich? Was? Ja, mein Geschicklichkeitswert ist 35 oder so. Er hat's okay, dann hat es Hat es nicht geklappt. Gut. Ich hab doch gesagt, hat nicht geklappt. Das ist ja. nicht bei Discord angekommen. Ja, Discords Übertragung ist heute okay, echt, echt räudig. So, okay, ich bin dran. Moment, ich gucke, ob jemand von euch trifft. Hier steht nämlich alle mittendrin. Nice. 21, ja, Ein hat er auf jeden Fall getroffen. Gucken wir mal, wen. Bitte nur Zwerg über so einen Keller. Nummer 3. Es ah, sollte Zwerg eins, sein. Zwei, nee, das ist Ding. Ja, er hat so. Eldriel getroffen. Was habt ihr denn Wir so einen Hass gegen? Was habt ihr so einen Hass gegen mich? Das habe ich. Äh, das, äh. Ich weiß es nicht. Du bist nicht getroffen worden. Aber er wollte mich treffen. Was ist denn hier das, was ist... Vielleicht sollte er ich aber glaub... nicht so auf dich zielen. Dann trifft er das Ding. Hm. Ich glaube, du machst ja. ein wenig Schaden deswegen. Ich also Eldriel wurde getroffen. Ich Könnte mal versuchen, mich anzugreifen. Du hast jetzt erstmal einen D6 Nachteil auf sämtliche Kampf- und körperlichen Aktionen. Für nächsten. Oh nein. Wie teuer ist die Magie ähm, dafür? Zwei Runden nur. Ähm, wie teuer? Das kann ich dir sofort sagen. Moment. Äh, Zauber. Ich schreibe mal da rein direkt. Zwei. So, dann wäre ich dran. Drei. Ja. Dann darfst du. Äh, ich greife mit meinen Durchschnitt an. Ähm. Mit dem, der nicht nicht Fernkampf ist, der keine keine große Reichweite hat, ich stehe direkt daneben. Okay, wenn du das, wenn du das für schlau hältst, ich stehe direkt neben du jetzt, ihm. Du bist jetzt auf 6 Meter Reichweite. Du musst ein bisschen ah, okay. mit der langen. Ah, ich, ich bin doch, ich bin doch sechs Meter an ihn rangelaufen, Modi. Was? Ich stehe direkt an ihm ran. Bin in der ersten Runde sechs Meter rangelaufen Ja. Das hast du doch vorhin gesagt und du bist trotzdem noch nicht in Reichweite. Da warst so du nicht angegriffen, das hatten wir doch gerade eben. Ich habe doch schon, ich hab schon Schaden gemacht in der letzten Runde. Ach so, okay, ja, dann, bist dann, du jetzt, dann. dann bist du jetzt an ihn jetzt jetzt ran und mit den Dolchen zuschlagen. Ich bin in seiner Reichweite, ich stehe direkt vor ihm und möchte ihn mit dem der Durchschlagen. schlagen. Er hat eine hohe Reichweite, du hast mit dem Dolchen Reichweite von, du musst direkt vor ihm stehen, Punkt. Ich, ich stehe direkt vor ihm. Dann hau rein. Dann, dann, dann, dann, dann greif an. Ich greif an. Habe ich nicht geschafft. Sicher, dass du die 95 nehmen willst? Nein, nicht sicher. Ich wiffle nochmal. Äh, ja. Habe ich geschafft. Alles klar. Er wird versuchen, Dinge zu tun. 18. Ja, er versucht auszuweichen und das gelingt ihm erneut. Ja. fantastisch. Auch immer der Feuerball hat der Schaden gemacht. Oh, der, Feuerball hat den Baum den Baum getroffen. der hat den Baum Schaden gemacht. So, okay, gut. Von euch dürfte noch jemand dran sein, oder? Ja, ich. Ja, gut. Gut, äh Oh, Scheiße, man Dann ja. gehe ich auch an den hey, ran und. Das Team läuft noch. Äh <lacht> Ich nehme mein durch und hau äh, kämpft mit meinem durch. Ja, gut. Ich habe gemacht, was ich im Stream nicht machen soll. Äh, hm. Uff, uff, uff. Was? was hast, wer hat, was hat geöffnet. Nee, ich habe eine Taste gedrückt. Ich habe einen Shortcut gedrückt, der eigentlich, der mich woanders hingeführt hat. Ich habe gedrückt. Nee. Alles klar, <lacht> es läuft noch. Es hat, ich habe es wieder hingekriegt. Er hat die geheime Kombination Alt-F24 gedrückt. Hm. Oh nein. Es läuft alles. Okay, dann darf der Klumpen wieder angreifen. Er hat F5 gedrückt, die Seite reloaded. Aha, schön. Jetzt, nächster Kampf. 52. Oh. Er greift ja. an. Und zwar greift der Zwerg hier mit, seiner, mit einer seiner diversen Fäuste an. Zwerg? Wer ist hier ein Zwerg? Du, ich bin ein Elb. Ich den Namen vergessen. Elfte. Ich, bin ich bin ein Elb. Es hing bei Zwergen Elf. an. Oh Gott, ich hasse es. Discord ist so fies heute. Aber meine Verbindung ist gut. Und wieder weg. The fuck? Discord, wir lieben dich. Ja, tun wir. Ähm, oh, wer ist denn jetzt dran? Heute. Wer wäre jetzt dran heute? Ich oh, du bin du dran und er hat dich angegriffen. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen weil Discord. Weil Discord versagt hat. Wir, wir wissen doch, wenn du, sch wenn du schreist, wird alles besser. So, was ist was ist passiert? Die hat doch nicht geschadet. Du darfst noch angreifen. Äh, du darfst noch ausweichen oder sonst was? Tun? Ich würde, ich versuche ausweichen. Ähm, nee, ich versuche. Äh, Konter ohne Waffen. Habe ich das geschafft? Ich muss mal gucken. Konter eine Waffen ist geschickt. Habe ich easy geschafft. Und zwar sowas von leicht. Mit Bravour. Okay. Dann, dann. kriegst du. Ich habe sowas von gekontert. Den halben Schaden und er nimmt den halben Schaden. Ich dachte bei Konter. So. Okay. Du kriegst, ein, du kriegst einen Schaden. Okay. Er kriegt. Ja, du kriegst einen Schaden. Er hat nämlich einen Punkt geopfert, dass er zweimal angreifen darf. <lacht> cool. Geil. Okay, darf ich jetzt angreifen, oder wer ist jetzt dran, oder? Ich bin dann da du bist durch dran. dran. Hau ich ihm aufs Maul mit der Axt, wie es gehört, und es ist 71, also ja, was macht er? er? Versucht wahrscheinlich wieder auszuweichen, er weicht aus. Ja. Oh. Punkt. Du hast den Boden vor ihm aufgewühlt. Fantastisch. Der Nächste. Er wird zum Gärtner. Äh. Ich glaube, ich hatte sogar ein Skill für Gärtner. Ah oh, nee, hatte ich nicht. Den hatte ich dann doch wieder rausgeschmissen. Ich könnte Akordia Hast du spielen. nicht für Zechen ersetzt? Sehr ich habe Zechen hab reingeschmissen und auch ist dran. Raus was tust du, Leo? Ich überlege, ich könnte Akkoil dann spielen. Dafür müsstest du immerhin nicht gucken können. Ja. Was soll das dir bringen? Das finden wir dann raus. Wahrscheinlich ich nicht türkig. viel. Aber ich töte niemanden vor, weil sie müssen. Das ist schon mal ein Vorteil, ja? Tu, was du nicht lassen kannst. <lacht> <lacht> Das ist, das ist, das ist, dieses Bild ist gerade so wunderschön. Ich bin komplett blind, das geht nicht weg. Erstmal nicht. Das dauert schon seit <lacht> ein paar Musik Stunden. Untermalung. im Hintergrund, einfach nur für das Bild. Okay, ich tue es. Ich habe da nur einen Wert von 1 drauf, da wird zwar scheiße... Wahrscheinlich... Oh ja, es hat nicht geklappt. Er spielt, er spielt ziemlich schlecht. Du, ja, spielst, genau. du spielst Scheiße, aber für, für die Idee ist er erstmal abgelenkt und kann nicht ausweichen. Für die Idee gebe ich euch das. Okay, jetzt bin ich dran, oder? Müsst ja die Reihenfolge. Ja. Ähm, dann greife ich mit meinem Durch an. Ich, ich mache mal meinen Reichweiten durch. Der hatte, wie, der hatte wie, welche Sachen hatte der, welche Fähigkeiten? Der hat irgendwie noch Bonus dazu. Ab 4 ja. Schaden gibt es Wunde. 1D4, ja. 150, Silber, äh, was? 5 Meter Reichweite, Gift, 2 Runden, plus 4 plus Schaden. Wunder. Okay, erstmal würfeln, ob ich schaffe, schaffe ich, easy. Oh, sogar recht gut, ja. D4 Schaden. Ja, die darf sie machen. 1D4 war es, oder? Ja. ja. Okay, vier Schaden. Ah, er macht du für machst ihm fünf, fünf, fünf Schaden und eine Wunde. Okay, alles klar. Okay. Fünf nice. Schaden und du haust ihm eine Hand weg. Wow. Können wir sagen. Von und mindestens es. dreien. Wenn nicht mehr. Na dann. Das ist doch ein Vorteil, ihr habt ihn verletzt. Weiter geht's. Der nächste. Ja. Äh, ja, Ja, ich greife auch mit meinem an. Ja. Stehst du noch hinten? War, nee. du, du fügst bitte noch einen D6 hinzu, du bist immer noch eingefroren. Ähm, ja, das stimmt. Ich mach das für dich, Moment. Hast du so? hey, ich mit? muss nur einen D6 so well, well, hm. oh Nein. Kritisch. Das ist jetzt kritisch. Du hast noch einen äh, Punkt, den du ausgehen kannst. Ja, ich... ...neu würfeln. Wow, das wird gut. für 100 plus 6. Discord will schlafen gehen. Discord müde, Discord schlafen. <lacht> ja, Discord, aua. ja, versuch mal kurz den Channel auf einen anderen Server zu verschieben. Also, ich meine, location-mäßig. Vielleicht läuft es dann stabiler. Ich glaube, nicht. Nee. Ich glaube, das liegt an uns, weil es ist bei mir teilweise lokal und bei Zwergi teilweise lokal. Ich habe schon jetzt ja, Vodafone Internet. Das ist hier. Ja, und bei mir, ich hatte jetzt auch schon zwei Abbrüche und ich habe auch Vodafone. Es liegt an. Danke ich Vodafone. Alles perfekt. Äh, das ja. schaffe ich tatsächlich. Oh, das schaffst du. Sehr schön. Ich hatte neulich wieder an der Haltestelle Vodafone-Werbung. Wir haben das leistungsstärkste Internet. Sie haben Halt's das Maul. Internet und das ist eine traurige Sache. Ja, aber Telefon funktioniert okay. so Dann viel besser. greif an und mach deinen Schaden. Deinen Schaden. Uh. Alles klar. Seid froh, dass er keine Rüstung trägt. Gut, er dürfte wieder dran sein. Der ist, ist Wenige maßgeschneiderte Rüstung für Leichenblobs. Ja, das ist wahr. So. Wenn ein goblin leichen wäre, dann könnte er alles als Rüstung nehmen. Kann ich finde Fass... auch irgendwo ein Goblin mit dabei. Wenn es so nur ein untoter Goblin wäre, dann könnte er auch ein Fass als Rüstung benutzen. next? Gut, er würde versuchen, aber seinen Speer auf den Zauberer zu werfen und das funktioniert. Haben wir wieder die große Depression, warum die Fässer? Der Zauberer ist tot. <lacht> Zauberer darf ausweichen, Extrem. extreme Aus Geschicklichkeit bitte. Oder ausweichen, wenn du es hast. Na komm, überlebe. Dead. Oh no. Glaube an Schneider. dich. Spür die, die Tigerente in dir. Wenn die Ausdrücken bei diesem Kampf zu sterben. sind jetzt. Pff. Er kriegt er auf, auf die Fresse, aber kann auch ordentlich auf die Fresse geben. Du musst würfeln, Mark. Ja. Hallo. Hallo. Noch anwesend? Ja. Du musst würfeln. Tja, sure. was? Nein, du. Du? Hm. Morg. Morg muss, würfeln. So, ich Max muss würfeln. Max ja, ist nicht würfeln. Ich würfel diese Geschwindigkeit. W, <lacht> w R F, w w F I L. Jetzt. Danke hat dich ganze gehabt? Warum Dann, muss ich ausweichen? Weil weil, grad er Scheiß, auf dich weil du dich entschieden, weil du dich entschieden hast, das Ding abzulenken und er wirft seinen Speer auf dich. Ach so. Das ist die logische Konsequenz. Gut. Hast du es nicht geschafft? Du kriegst Schaden. Ich habe Rüstung. Ja? Die darfst du gleich abziehen. Den Schaden. Den. Weil das ist deine Rüstung logischerweise. Das habe ich, ich weil man nur so wenig habe hat ich krieg zwei A-Schaden. Ja, dann kriegst du zwei Schaden. Das ist doch schön. Ich hab auch Rüstung. Wie viel war denn das nochmal? Gut. Ich greift ja, aber nochmal an. Rüstung! Wie viel Rüstung hab ich? Ich hab Rw 2. Rüstungswert 2. Plus 4. Ach, Rüstungswert 2 oh. plus 4. Okay. Zwergi, du darfst wieder ausweichen. Ich darf ausweichen, okay. Ich, ich mache auch. Ich ja, muss nochmal einen zweiten Angriff. Ich muss nochmal wieder hochgehen in meinem Charakterbogen. Auf Konto ohne Waffen. Exakt. Habe ich das geschafft? Konto ohne Waffen habe ich easy geschafft. Mit Leichtigkeit. Gut, dann kriegst du keinen Schaden und er kriegt dafür zwei Schaden. Immerhin. Hast oh. ihm ordentlich die Hand weggehauen. Eine weitere. Wow. Oh. Ich bin gut. Sie, Nett. Sie blutet auch schon aus sehr vielen Öffnungen und was auch immer er sonst noch so hat. schlecht mal. Dann sollte ich mal dafür sorgen, dass er noch mehr blutet. Dann mach ihn blutend. Okay. Lass ich er bluten. ihn bluten. Okay. Äh, ich gucken. bin heute auch mit meiner Das ist der falsche Würfel. Ja. 69! <lacht> er zieht sich aus während er ausweichen. Zu, aus, versucht auszuweichen. Ich schlag ihm ich die Klamotten was vom er für Körper, welche er hat. keine Klamotten. Oh er, hat, er hat keinen Schwanz mehr. Oh, er ist, es ist knapp, aber er schafft es tatsächlich, auszuweichen. Prof oh. ja. schlägt ihm den Schweif ab. Bei 69 müsste es der Wand sein. Er Jetzt hat keinen Schwanz. Er sollte einen gehabt haben. Dann halt nicht. Gut, Nächster. Ich bin, oder? Ja. Ja. ja. Ich versuch's noch mal. Nein, keine, doch, er hat keine Waffe mehr, oder? Er hat keine Waffe mehr, dafür steckt die Waffe in dir. Tja. Kann ich sie rausholen? Es kann damit versuchen anzugreifen. Oder es, ist zurückzuwerfen, kein, wenn du es ist kein oder realistisches Amt, der am realistischen Amt, würde ich sagen, Waffe rausholen. Wirf nicht diese Waffe zurück. Wirf diese Waffe zurück. Also im Real äh, Life würde ich sagen, dass sie stecken. Mehr. Das ist. Wobei die aber Chance, dass er sie wirklich zurückwirft, ist sehr gering. Hä, wieso? Ich habe 61 drauf. Ja, aber du bist blind. Bestimmt. <lacht> Die Chance, dass du es hinter dich wirfst, ist genauso hoch wie nach vorne. Jetzt Rufel. Ich meine Waffe mit dem, meinem stärksten Attribut äh, benutzen. Ja, mit die Chance, dass du mit dem stärksten Attribut nach hinten Dann wirfst. Ach komm, ich werf. Oh je. Ich hab Angst. Ich hab Zwergi. Dann wirf mit deinem stärksten Attribut. Um Nein, um neun. Du musst noch auf Geschicklichkeit werfen. Du, du hast das wäre Stärke. Nein, ich darf auf Ding werfen. Achso, ja, stimmt. Du hast mit der Eigenschaften machen. Du kannst du wiederholen? Du hast auch noch andere Möglichkeiten, dass es vielleicht trifft. Oh Gott. Das wird. Hä, hey, was für andere Möglichkeiten? Aber ich ja, du, mal. Hast, du hast andere Möglichkeiten. Glaub mir, du hast sie. Kann ich hier mit einem Windstoß schießen? Das wäre zum Beispiel eine davon. Gut, dann mach ich das. Oh, das kann ja nur tief nicht. Dann Würfel drauf. Mach ich gerade. Hat geklappt. Okay, Juhu. dann triffst du ihn. Dann machst du ihm 10 Schaden. beziehungsweise Quatsch, er kriegt 2d6. <lacht> Sorry. Das muss ich nochmal befüllen. 3 Schaden. Immerhin, dann hat er wieder eine Waffe. Äh, ah, Dankeschön. Ja, hat ihm eine ziehst Waffe Er wieder raus. Mit einem weiteren Arm, der von wo auch immer aufgetaucht ist. Unser Mario hat die Manager verspendiert. Müsste Morg Nachteile nicht als Plus brechen und nicht als Minus? Nein. Ja, stimmt, das sind Vorteile. Das, Ach so. Sind der 1d6 und 1d10 Vorteile? Ja. Ja, für ah. Zauber. Ah, oh, ich dachte, das wären Nachteile. Na dann. So, jetzt nach Morg müsste unser, unser anderer 11 dran sein. Also pflegen. Nein, das bist du, der ja. nach dran ist. Nee, ich bin nach Prof dran, oder? Nee. Doch, du bist so. Nach Maut Maut Maut ich, Doch, ich bin nach Aug dran. Okay, ja, okay ich, ich werfe mal mit meiner, meiner, meiner zweiten. mit meiner Klinge. Wie auch immer die hieß. Ähm, habe ich geschafft? Oder Messer? Habe geschafft. Ähm, D4. 4 mhm. Schaden alles klar plus also, also fünf schaden fünf schaden ach mit der hast du ja alles klar die macht zum Schaden alles klar und, und der wunder sieht, sieht schon ja du schlägst ihm eine weitere hand ab und gift für die zwei runden das war auch noch du hast also... kein gift Hättest okay. du es benutzt, hättest es zwei Runden aber gehalten. Das Ding, so. Aber das alles. Ding hat zwei Gift. Nein, das bedeutet nur, dass es zwei Runden lang Gift ah, okay. abgeben würde, wenn es Gift hätte. Ah, okay, ja. verstehe. Gift musst du trotzdem kaufen, was du nie getan ah, hast, obwohl okay. ich es dir ausdrücklich Ja, verstehe gemacht. ja schon. Jetzt ja, ich, ich probiere mit dem... Ich ich dem irgendwie Schaden, oder? Hat er Schaden gekriegt, oder? Er hat Schaden gekriegt. Er hat deine 5 mhm. Schaden gekriegt. Und eine Wunde. Noch eine, dann ist es Dann ist vorbei. Ihm mangelt es langsam an Arm. Ja. Ach du, der hat genug. Hm. Aber die Wunden muss er die Füßen werfen. Die Wunden, die Wunden, die sind übel. Vielleicht kommt aus seinem Kinn noch eine Faust. Wer weiß. Er ist doch nicht Chuck Norris. Das ist Danke. verstanden. Ich hätte jetzt eher auf People Brocks aus per Galaxis gesetzt. Nee, das war der Family Gag mit Chuck Norris. Er ist so männlich, dass ja, gut, sogar, ich hasse wenn Family Bart Guy. eine Faust hat. Die Gags sind gut, wenn sie einzeln stehen. Nee, nicht mal dann. Doch, dann sind sie ziemlich gut. So, jetzt nicht über Family gags diskutieren so, angreifen. So, gut. Hattet ihr schon eure letzte Aktion? Darf er wieder oder macht ihn weiter fertig? Ich habe gerade meine Aktion gemacht. Er hat einen Schaden bekommen. Äh, was genau ist mit Windstoß auch zwei gemeint? Habe ich gerade geschrieben bekommen. Achso, die Magie. Ja. Achso, ach so, die Kosten. Alles klar. Hast hoffentlich die andere. Äh, Dingens. Ja, auch zwei. Andere Nachricht auch gelesen. Hat der ja. rote Fleck irgendwas zu bedeuten? Oder ist das nur ein Gezeichner? Der ist nicht von mir. Ja, das ist Gezeichner. Das ist, ja, der brennende Baum. Nicht mehr da. <lacht> oh nein, nicht der brennende Baum. Das die ihn verschwinden lassen hat. Nein, es war Gott. Magie, hast du nicht die magischen Was? Kreise gesehen? <lacht> so okay. ist wer dran ist dran? Wer, wer ist dran oder bin ich dran? Ansonsten bin ich jetzt dran. dran. Ich glaube, du bist, du leider bist dran. dran. Alles klar. Aber du bist da am bluten. Ich nicht, er. Er versucht, ja, weiß. Noch mal, er versucht den letzten Angriff nochmal... Er versucht den letzten Angriff nochmal... ...Sansi anzugreifen. Äh... Werte, Werte, Werte... Werte, Werte? Das würde er schaffen. Okay. Wenn du nicht aussiehst, Der Konterwaffe. Waffe. Gut. Gut geschafft, aber sowas dann gut. Na dann. Alles klar, dann kriegt er... Wieder dann. Halben halben Angriffswert, oder? Ja, den halben von dir. <lacht> Zwei. Gut. Noch nicht besiegt. Ja, tatsächlich nein. Schade. Sch Gucken wir mal. Dann muss der Ork nochmal angreifen. Nee, ich. Ja. Du hast ja schon Stimmt, einen du darfst angreifen. Ich bin oh, der Erste in der Liste. Na los, ich spalte ihn. Spalt ihn. Crit. Nice. <lacht> Eine Eins. Mach deinen Groß Schaden. <lacht> Und hör auf zu lachen, der Nachen klingt immer das ist gut gerade sehr gruselig. <lacht> Mach deinen Schaden. Hab ich. Neun. zehn Schaden. Schaden. <lacht> Schaden. Ah. Also der ist Ah, oh, ja. fuck, we're fucking called it. Er spaltet ihn. Ja gut, den Charakterbog kann ich dann schon mal zumachen. Der ist. Der ist weg. Er wurde gespaltet. <lacht> er wurde von oben sauber gespalten. <lacht> ich finde gut, wie viele ich mittlerweile so ausschalte. <lacht> ja. Was wird das oh. darstellen? Da eine oh. Atomexplosion, <lacht> So, jetzt, jetzt, jetzt moderiert das, moderier oh. das vernünftig weiter, Moni. Oh. Los, also, er wird gespalten und sein Fleisch fängt und seine Waffen fangen schon an, sich aufzulösen. Langsam und stinkend. Ihr habt noch ein Lager vor euch, was ihr erkunden, looten und was auch immer könnt. Loot, loot, loot, loot, loot, loot! Und ich loot. möchte einfach looten. Gut. Langsam fallen auch die Augen wieder an, halbwegs besser zu werden. Was das mit meinem Fuchs? Sehen. Hatte die Angst verloren, Etwas, also er traut sich zumindest wieder zu laufen. Er traut, er sich, traut er sich wieder Lutz zu nehmen? <lacht> okay, Und hier ja, mit der der eigentlich ja, der eine Baum da hinten ist so ein kleines Leuchtfeuer, aber es ist zu so feucht, dass es sich ausbreitet. Äh, Und lichtet sich der Nebel gut. leicht? Ja, um euch rum ist auf jeden Fall alles soweit erkennbar. Okay, Okay, ähm, was finden wir denn im Loot? So. Wie intensiv wollt ihr gucken? Sehr ja, intensiv. Würfelt, würfelt alle einmal eine Wahrnehmung, dann gucken wir, was ihr kriegt. So, einfach machen Oha, oh, Kritz, habe ich geschafft. Ich, drei. Ich habe 60 auf Wahrnehmung. Also ich, ich, ich, ich sehe alles. Ich sehe alles. <lacht> hab die Wahrnehmung auch hinbekommen, aber 9 bei 25 Wahrnehmung. Also das ich sehe alles. Ich habe 3. Ich habe eine 3 gewürfelt. Das ist ein kritischer Erfolg. Das ist ein, ich sehe alles. Ich hab's ja da geschafft. Dann komme ich doch mal ein Das musst du mir jetzt aber auch geben, Modi. Das ist so ein kritischer Erfolg. Was genau? Was genau muss ich dir geben? Ich hab, kritische, hab Wahrnehmung, kritischer Erfolg hier. Also 3, ich, ja. ich sehe alles. <lacht> Sie merken, ja, das so unbedingt was ist. Ja, ihr kriegt, ihr kriegt alle ein Stückchen Lot aus der Random List. Ihr, gebt mir eine, ihr sagt mir einfach 1 bis 25, irgendeine Nummer. Ne, ihr kriegt das. 13. 5. 13. 13 willst du. Ich hau erstmal die 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Du kriegst eine Tasse. Eine sehr hübsche Tasse. Ja. Nummer 2, Dad. <lacht> Nein, drauf alles Gute zum 12. Geburtstag, Stiefnichte. <lacht> <lacht> alles Gute zur Einschulung. <lacht> ja. Gut, also du wolltest die Nummer 5 dann als nächstes, oder? Ja. Yep. Gut, 1, 2, 3, 4, 5. Du findest eine Weste mit 100 kleinen Taschen. Aha, eine neue Taschenweste. Ja, wenn Kann du sie trägst, steigt dein Inventarplatz auf 20. Cool, <lacht> ich trage sie. Wie sieht die Weste aus, ich kannst du mir mal beschreiben? Abgerannt, leicht blutig und Leder. Aha. Also Sie besteht zu 99% aus Taschen und ein bisschen aus Nähten. Okay. Sehr viele Taschen. Ja, wie gesagt, dein Inventarplatz steigt auf 20. Okay, das ist sehr schön. So. Ich nehme die 11. Die 11. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich nehme die 8. <lacht> die 11 was ist die Elf? Du findest erstmal eine kleine Tasche mit Zeug und die Anleitung, sehr unklare Anleitung dazu, wie man ein Boot baut. Eine Ikea-Anleitung um für ein Boot. Ja, exakt. <lacht> Wunderschön. Wie, wie modern ist meine West ist, das, ist das eine... Sie besteht aus Taschen. Ende. Ist das eine Mittelalter-West, ist das eine moderne West, ist ja. das, eine, ist das eine, eine feine Weste von einem Anzug, oder <lacht> ist das eine funktionale es ist Weste? Es ist ein Kleidungsstück, das zu 100% aus Taschen und Nähten besteht. Punkt. Okay. Suchst dir aus, von mir aus ist es auch eine Unterhose. Ich muss das nur nachher in, in Forge irgendwie hinkriegen. <lacht> <lacht> Gut, du wolltest die 11, oder? Oder die 8? Nee, die 8. Was war's? Ja. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keine Beschreibung. Du findest etwas klebriges. Das ist sehr toll. Punkt. Du findest etwas Klebriges. Oh jetzt yes, dein Herz. Vermutlich eher ein Popel. Ich raten müsste. Genutzter Kaugummi. Auch möglich hier. Hier in diesem Lager ist alles drin. So, kriegt er ja doch irgendwas Story-Relevantes hier. So. Wie wär's oh, guck denn mal, den, die alle sieben Gegenstände. Wie wär's denn mit dem magischen Relikt? Wie wär's denn das? Uh... Nee, alle sieben Nein. auf einmal. Alle sieben. Am Teil vorbei. Nee, das kriegt er natürlich nicht. Einfach so. Du weißt, vielleicht ja. hat er es auch nie. Es wäre zu leicht. Ihr findet auf jeden Fall eine Notiz mit... Entweder es ist eine Sprache, die ihr nicht sprecht, oder es ist jemand mit einer sehr, sehr üblen Note, der es geschrieben hat. Ihr sollt hat. zu einem Arzt Sche gehen. Scheinen aber irgendwelche Anweisungen für das zu sein. <lacht> Aha. Das Boot? Es könnte auch zum Boot gehören, er weiß das. <lacht> aber es ist, ist aber auf jeden Fall... Schwedisch. Wahrscheinlich wichtig. Es ist schwedisch, genau. <lacht> <lacht> vielleicht ist es schwedisch, wer weiß. Vielleicht kommt es von einer kleinen Insel im Norden. Aha, vielleicht, das kommt ja ja das jemand, vielleicht kommt ja jemand aus Schweden hier. Okay, jetzt ist der Kampf vorbei. Du kannst jetzt wieder einen anderen Hintergrund anmachen. Ich kann euch die Karte <lacht> wieder zurückgeben, weil raus aus dem Wald gut. Oh Gott. Ist dann im Dorf? Wir müssen, wir müssen das Abend hier beenden, weil Discord macht es nicht mehr. So schlimm bei dir? Echt schlimm. Die meiste Zeit seid ihr nur Roboter. Uff. Bei das mir ist, ist alles soweit meistens okay. Ab und zu so bricht's manche ab, aber sonst... Also bei mir ist jeder, jeder fünfte Satz, der gesagt wurde, ist... <lacht> so ungefähr. Oh, scheiße. Wollen wir trotzdem weitermachen oder sollen wir es wirklich beenden? Äh pff, ja, wir versuchen es weiterzumachen. Es ist okay, aber sehr räudig. Hab oh, gerade Takt sich wieder ab wie Sau. Ist halt sehr räudig. Gut, wir versuchen es einfach mal, ansonsten okay, Wir sind, nicht, wir mehr, wir sind sein, nicht mehr im, Wir sind nicht mehr im Wald oder Nee, ihr, ihr braucht schon noch ein bisschen. Es ist mittlerweile Nacht, aber <lacht> ihr kommt irgendwann wieder raus. <lacht> Wie konnte man nochmal pingen? So? Okay. Einfach. So. Ja, hier etwa kommt ihr raus. Sehe ich seh nicht Überall. Uh, ganz unten. Es ist Nacht und, und ihr habt eine Notiz bekommen. Okay, vielleicht müssen wir jeden finden, der die Notiz lesen kann. Vielleicht den finden, der sie geschrieben hat. Ihr habt nur Optionen zum Ausfragen. Euch passt euch noch nicht jeder. Oh. Mein außerdem ist Nacht. Ich Mordi, ich Mordi, wie, wie, wie ich Modi, wie ich Modi, wie ich kenne, kennst du der, den Goblin, der der, der, der, der, der, das geschrieben hat. Vielleicht, noch ist er da. Noch ist, noch ist er im Aber er ist schon am Zusammenpacken. Fuck, Ich geh aus Prinzip zum Goblin. Okay. Ich du nicht. Du ich nicht. Hast ich hast nicht. Hast also ich such mir eine ich suche mir eine Unterkunft, wo wir die Nacht bleiben können. Du, ähm, gibt's hier eine, eine Unterkunft? Mal? Ja, bei Grün. Okay, ich gehe dorthin. Und frage dort, ob Alles es eine Unterkunft gibt. Geht der, Rest der wirklich, der ist der wirklich der der <lacht> Prinzip. Okay. Du triffst ihn noch an, der hat seine letzten letzte paar Sachen zusammenräumt. Oh, ich frage ihn einfach mal, ob er vielleicht identifizieren kann, was das für eine Art von Schrift ist. Als jemand, der schließlich viel rumkommt. <lacht> Hm, ja, also, schwierig. Ich lese jetzt nicht so viel, aber das sieht mir aus wie jemand, der eine sehr hässliche Handschrift hat. Hat, ah. jemand, von, hat jemand auch von euch einen Wert auf Betören? Oder Schwedisch vielleicht. <lacht> es gibt da so eine Insel im Norden. Vielleicht könnt ihr ihn überreden, wenn er ihn betört. <lacht> vielleicht wenn er ihn ein bisschen wird. Versuch's mal. Ich kann lesen und schreiben. Ich kann ja mal auf Lesen werfen. Nee, ich würde da gehen, wo ich die Pfeile hingemacht habe. Ja, gut. Ach, du hast die Pfeile gemacht. <lacht> ah, alles klar. Dann also. verabschieden wir uns von Goblin und ja, richten kann... ihm noch liebe Grüße von Zwerg hier aus. Mhm. Er freut sich sehr darüber und hofft sie, sie irgendwann wieder zu Das lässt sich bestimmt einrichten. Wo fahren wir das nächste Mal hin? Ich sag's ihm. <lacht> Was wollt ihr als nächstes? Mal? Wollt ihr nicht. nicht die Zwerge machen? Also ich frage, ich frage frag weil bei ich dem. Ich frage nach dem, wo wir als nächstes hingehen. Ich frage du, du, sag, du sagst ihm, dass ihr als nächstes plant, nach Sachsen zu gehen. Ja. Und ja, ich habe es wirklich so benannt. <lacht> ich frage übrigens, frag übrigens, im Hotel, in der, in der Unterkunft dort, nach, ob es da ein Zimmer gibt. Und nun kommen wir in Sachsen Hellmann. Maushelm dahinter wir. Erfahre, erfahre ich irgendwas in einem Gasthaus? ob ich da irgendwie. Ob es da Zimmer also, gibt. Ja, Zimmer, Zimmer kriegst du. Kriegst du ein Auf Hinweis des Hinweis Auf Hinweis des Zettels auch kostenlos. Ja, klar. Du kriegst auf jeden Fall einen rostigen Leicht schmierigen Schlüssel in die Hand gedrückt. Okay. Ich gehe aufs Zimmer. Das ist Schlüssel. Ich gehe aufs Zimmer und lass mich, leg mich dort. Auf du, das Bett. Welches davon? Es sind sieben Betten in einem sehr engen Raum. Ich leg mich auf eines davon. Und es liegen schon drei Leute drin. Ich leg mich auf ein freies. Und Alles schlafe stimmt. sofort legst ein. Auf, du legst dich nicht auf irgendwen drauf. Gut. Nee, ich schlafe sofort ein. Okay, tu das. Der Rest möchte tatsächlich noch weitermachen. Ja. ja. Gut. Es ist Nacht. Ich habe Lust die Tür einfach mit dem Fußruder aufzumachen. Kannst du machen? Ich, ich würde vorschlagen Schüsse eigentlich, eigentlich wir mal ja Zeit wieder für eine Pause für eine Kleine. Das können sein, wir gerne machen. Sein, das ist dann jetzt darf da er noch einmal die Tür aufblasen und dann machen wir Pause. Gut, What? ich würfel drauf. Ja. Ah? Erst mit der Warte. Tür einblasen. Ja, oh Gott. Aber warum? Abgeklärt. Okay, Alles klar, du machst einen kräftigen Windstoß und die Türen schwingen auf. Was euch denn erwartet, sehen wir gleich nach der Pause. Sehr gut, bis gleich. Ähm, 45 geht's weiter. Okay. Zeit für Spaghetti.